Zuvor ein kurzer Hinweis, diese Botschaft wurde aus Zeit- und Energiegründen nicht korrigiert. Deswegen können manche Wörter falsch ausgesprochen werden. Sollte euch das stören, dann aktiviert bitte die Untertitel zum Mitlesen, Danke! Können eine Krankheit oder ein leidvolles Ereignis auf früher gesetzte Ursachen zurückgeführt werden? Teil 1 Hilft uns die Suche nach der Ursache einer schlimmen oder leichten Erkrankung, eines Schicksalsschlages oder einer beschwerlichen Lebenssituation, zu erkennen, ob wir in diesem oder einem anderen Leben gegen eine bestimmte herzliche himmlische Verhaltensweise bzw. edle Wesenseigenschaft verstoßen haben? Botschaft Teil 1 enthält folgende Themen. Hinweise auf Krankheits- und Schicksalsursachen, aus welcher Quelle stammen sie? Gefahren der Hinterfragung von Aussaat und Wirkung bzw. der Ursachenforschung, was rät der Gottesgeist dazu? Enthalten träume Hinweise zum Beispiel auf eine Krankheitsursache. Voraussetzungen aus himmlischer Sicht für die Ermittlung einer Krankheits- oder Schicksalsursache. Großes Leid der Lebensernährerin Erde durch Eingriffe in ihre Organe und Magnetfelder und die verheerenden Folgen auf das irdische Leben. Funktionen der Erdatmosphäre Wodurch Erdpole und Magnetfelder gefährdet und zerstört werden Hochfrequente pulsierende Strahlungen nehmen zu, welche Auswirkungen sie auf das irdische und menschliche Magnetfeld haben. Tiere verlieren immer mehr ihre lebenswichtigen energetisch-magnetischen Wegweiser. Funktion des menschlichen Magnetfeldes und welche Einflüsse es zerstören das energetisch-magnetische Netzwerk Erde-Mensch-Seele befindet sich vor dem Kollaps. Warum der Mensch kurzlebig ist und wer ihn so programmierte Natürliche und auch arglistige Möglichkeiten der Energiezufuhr für Menschen Auswirkungen gestörter und zerstörter Magnetfeldbasen und Verbindungsbahnen für die Erde und den Menschen Warum beeinflussen und verhindern bestimmte Genspeicherungen herzliche Wesenszüge aus dem himmlischen Sein? Was geschieht, wenn die Aura eines jeden Menschen mit der eines Hektischen in Berührung kommt? Gefahr bei einem längeren Telefongespräch, der unsichtbare energetische Vorgang und die Auswirkung auf das Magnetfeld des Menschen und seine Gesundheit. Weshalb Menschen und Seelen unterschiedlichen Bewusstseins auf der Erde leben, wie sich das auf ihre Lebensenergie und ihr Wohlbefinden auswirkt. Was hindert den universellen Liebegeist und die himmlischen Wesen den Menschen direkt zu helfen? Zuvor ein Hinweis und eine Bitte vom Gottesgeist, wer die nachfolgende Liebetröpfchenbotschaft liest, den bittet der Gottesgeist im Voraus um Verständnis, wenn manche darin enthaltenen Angaben aus der Medizin oder Physik nicht ganz der Fachsprache entsprechen. Dem Gottesgeist war es über den Künder nicht möglich, sich Fachkundiger auszudrücken, da er nur das gespeicherte Wissen aus dem menschlichen Bewusstsein des Künders verwenden kann. Nehmt bitte nur den tiefen Sinn der umfangreichen Botschaft in euer seelisches Herz, dann werdet ihr damit reichlich beschenkt. Wer sich angewöhnt hat jede göttliche Botschaft dem Sinn nachzulesen, dem ist es möglich, die hohe Schwingung in jedem einzelnen Wort und im gesamten Satz nachzuempfinden. Diese Leseweise hebt nicht nur die Seelenschwingung des Lesers an, sondern auch seine Zellen und beschenkt ihn mit göttlichen Energien. Das wünscht der Gottesgeist den himmlischen Rückkehrern aus seinem größten universellen Herzen, der himmlischen Urzentralsonne. Ein himmlischer Lichtbote begrüßt nach dem göttlichen Willen herzlich die inneren Menschen die für die Liebetröpfchen aus der göttlichen Quelle aufgeschlossen sind. Das heutige Botschaftsthema kann vielleicht interessant und lohnend für diejenigen inneren Menschen sein, die aufrichtig bereit sind, sich auf die herzlichen himmlischen Lebensweisen und edlen Wesenseigenschaften umzuorientieren, von denen sie schon ein wenig Wissen haben. Über die Deutung und Bedeutung von Krankheitssymptomen und über die Suche nach den Ursachen bzw. der Methode des Hinterfragens wurde weltweit viel in Büchern und Vorträgen berichtet und manche geistig orientierte glauben deshalb, eine Krankheit hätte einen tieferen Sinn in ihrem Leben und wäre sehr nützlich zu ihrer Selbsterkenntnis und Erleuchtung. Deshalb orientieren sie sich zur Ursachenerforschung ihrer körperlichen Beschwerden an diesem Bücherwissen. Über die Deutung der Krankheitsbilder hatte der Künder vor einigen irdischen Jahren auch durch ein Buch erfahren, doch er beschäftigte sich nicht lange damit und legte es auf die Seite. Über seine Lebensgefährtin fiel es ihm erneut in die Hände. Beim Lesen einiger Passagen über die Deutung einer Krankheit spürte der Künder aus seinem Inneren ein unangenehmes Gefühl. Dieses veränderte sich nach einigen Tagen in Zweifel und Ablehnung gegenüber dem Gelesenen, deshalb wandte er sich an den Gottesgeist und bat ihn um Auskunft und fragte ihn folgendes – Wurde das bekannte Wissen zur Ursachenermittlung verschiedener Krankheitssymptome wirklich vom Gottesgeist über mediale Menschen gegeben? Steht tatsächlich jede Krankheit oder ein Schicksalsschlag mit einer früher selbst gesetzten Ursache in Verbindung? Der Gottesgeist antwortet nun darauf und beleuchtet dieses Thema. Doch aus der himmlischen Sicht fällt seine Schilderung für das menschlich eingeengte Bewusstsein nur spärlich aus, weil ihm eine umfangreichere und detaillierte Übermittlung in das dreidimensionale menschliche Bewusstsein nicht möglich ist. Doch die kleinen Wissenströpfchen können vielleicht in manchem geistig aufgeschlossenen Menschen bewirken dass sie sein Wissenspotenzial ein wenig erweitern. Das soll heißen, dass das kosmische Mosaikbild seines Bewusstseins wieder einen oder mehrere Bausteine dazu erhält, so dass sich seine Vorstellung vom materiellen und geistigen Leben vergrößert und er dadurch klarer sein Leben und das seiner Mitmenschen betrachten kann. Zudem kann sich durch seine menschliche Bewusstseinserweiterung auch das Bewusstsein seiner inneren Seele erweitern und das ist der Sinn jeder Botschaft aus der himmlischen Quelle. Nun, das ablehnende Gefühl des Künders, das er aus seinem Inneren Seele gegenüber den Hinweisen auf eine Krankheitsursache vernahm, hat er in seinem menschlichen Bewusstsein richtig erfasst, denn die beschriebene Deutung entsprach nicht der Tatsache. In dem Buch enthaltene Aussagen stehen zu seinem derzeitigen menschlichen und seelischen Bewusstsein und geistigen Wissen in Widerspruch, und ebenso zur materiellen sowie geistig-göttlichen Realität. Das bedeutet, dass viele der im Buch erwähnten Ursachen mit dem Leiden bzw. Krankheitsbild eines Menschen in keinerlei Verbindung stehen. Aus himmlischer Sicht ist der Mensch oder die im Inneren wohnende Seele nicht immer der Verursacher einer Krankheit eines Schicksals oder sonstigen schmerzlichen Erlebnisses, wie es fälschlich von geistig fehlgeleiteten Menschen angenommen wird. Wahrlich, wer glaubt, dass für jedes negative schmerzliche Ereignis der Mensch oder seine Seele früher oder kurz zuvor eine Ursache gesetzt haben muss, der irrt sich sehr. Bitte denkt weitsichtig, durch die starke Erdgebundenheit ist es den meisten Menschen nicht möglich, geistig über den irdischen Horizont zu schauen und das überträgt sich zunehmend auch auf ihre innere Seele. Dadurch haben sich die stark belasteten Seelen, die sich immer wieder in einen menschlichen Körper einverleibten, den Weitblick für das siebendimensionale Leben, das himmlische Wesen wahrnehmen, selbst genommen. Ihre Welt können sie nur kurzsichtig und undeutlich erfassen und deshalb ist ihre Betrachtungsweise in sämtlichen menschlichen Lebensbereichen unvollkommen. Dementsprechend fällt auch die Beschreibung von der Ursache einer Krankheit oder einem schmerzlichen Ereignis aus. Ahnungslos, in ihrem noch von Nebel umhüllten Bewusstsein, versuchen manche Schriftsteller den geistig unwissenden Menschen ein Wissen zu vermitteln das die Ursachen einer Krankheit oder eines Schicksals entschlüsseln könnte. So mancher Schriftsteller hat die gute Absicht, den Menschen zu helfen, damit sie aus den Krankheitssymptomen eine Erklärung für ihr Leiden finden. Sie sind der Meinung, die Fehler und Schwächen bzw. eine falsche Lebensweise wären immer für eine Krankheit oder ein Schicksal verantwortlich und deshalb bieten sie den Hilfesuchenden Hinweise an, damit sie durch Hinterfragen erkennen, wo sie falsch gelegen sind und zur positiven Veränderung bzw. zur Heilung ansetzen könnten. Dies ist von den Schriftstellern gut gemeint, doch ihre Wegweisungen zur Gesundheit sind aus himmlischer Sicht entweder falsch oder sehr kurzsichtig bzw. unzureichend beschrieben, weil sie sich selbst als Wesen noch nicht intensiv kennengelernt und ein höheres seelisches Bewusstsein erschlossen haben. Zudem ist bei manchen Schriftstellern die über Krankheitssymptome und Ursachen schreiben, das Profitdenken und ihre sich wichtig nehmende Persönlichkeit stark ausgeprägt bzw. bei ihrer Tätigkeit auch im Spiel. Das ist ein ungesetzmäßiges Verhalten, das natürlich gleich ausgerichtete Seelen anzieht und die Folge davon ist, dass die Schriftsteller zu irdischer Zeit von diesen hartnäckigen und sehr eigenwilligen Seelen nicht mehr frei werden können. Diese geben ihnen ein, was sie zu schreiben haben und das geschieht außerhalb der schützenden Reichweite und dem Willen Gottes. In dieser Welt regiert die geistige Unwissenheit, deshalb ist es aus der himmlischen Sicht gut, wenn geistig erwachte Menschen nach tiefgründigem geistigem Wissen Ausschau halten, um mehr über das ewige Leben ihres inneren Wesens und über himmlische edle und herzliche Weseneigenschaften zu erfahren. Es ist auch sehr wichtig zu erfahren dass es nach dem physischen Leben in den jenseitigen Bereichen eine Fortsetzung ihres Lebens gibt. Doch leider wird ihnen viel Wissen mit geistigen Ungereimtheiten angeboten, wofür sie viel Geld bezahlen. Zudem werden sie oftmals in eine falsche geistige Richtung gewiesen, wodurch sie ahnungslos viele Umwege auf dem Inneren Weg ins himmlische Sein, hier und im Jenseits, gehen. Das aber möchte ihnen der Gottesgeist ersparen bzw. verhindern, deshalb versucht er durch den Künder geistige Ungereimtheiten in vielen Botschaften anzusprechen und aus der Sicht der himmlischen Gesetze zu korrigieren. Das versucht er auch heute wieder in dieser Offenbarung. Wahrlich, in dieser ungesetzmäßigen und herzenskalten Welt ist der Mensch nicht immer selbst der Verursacher seiner Krankheit, einer Verletzung eines Unfalls oder schlimmer schmerzhafter körperlicher oder seelischer Lebenssituationen, weil in Wirklichkeit viele unsichtbare negative Gründe dafür vorliegen können, von denen ihr keine Ahnung und kein Wissen habt. Meistens steht die erlebte schmerzliche Wirkung in keinem Zusammenhang mit der menschlichen und seelischen Aussaat bzw. einer früher gesetzten Ursache. In dieser Welt des Grauens, so sehen die himmlischen Wesen diese Welt drohen dem Menschen jeden Moment ungeahnte Gefahren, das heißt, ihn kann durch Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit anderer oder durch plötzliche Naturgewalten ein Leid treffen. Oder er kann von heute auf morgen zum Beispiel durch übertragene Infektionskrankheiten, durch giftige Stoffe in der Nahrung, im Wasser und in der Luft, durch starke Medikamente sowie auch durch überdosierte Bestrahlung bei einer Behandlung schwer erkranken und infolgedessen langsam oder schnell hinscheiden. Das hat dann aber mit keiner Schuld bzw. Aussaat des Betroffenen etwas zu tun, wie dies fälschlich manche Bücherschreiber aus Unwissenheit über das sichtbare und unsichtbare kosmische Gesamtgeschehen vermuten und umfassend darüber schreiben. Manche meinen, dass der Kranke kein unschuldiges Opfer irgendwelcher Unvollkommenheiten der Natur, sondern der Täter selbst, bzw. der Schuldige ist. Wahrlich, wer diesen Glauben annimmt und mit so einer Einstellung lebt, der programmiert sich ständig mit Schuldgefühlen, und wie sollte dann noch in ihm das frohe Gemüt seiner Seele hervorkommen? Bitte bedenkt dies einmal weitsichtiger. Darum bittet der Gottesgeist die inneren Menschen sich von den Schuldhinweisen unwissender Bücherschreiber zu befreien, die zur Ursachenforschung überwiegend Eingebungen von erdgebundenen Seelen erhalten haben. Viele geistig orientierte Schriftsteller werden von hinter ihnen stehenden Seelen inspiriert und sind meistens von dem unsichtbaren Vorgang der Inspiration bzw. fremder Informationsbeeinflussung ahnungslos. Manche dieser Schriftsteller glauben noch an die unbarmherzige seelische Abtragung der Schuld im Erdenkleid, angeblich zur Wiedergutmachung und das verbinden sie mit dem göttlichen Willen und dementsprechend ist auch die Wissensübermittlung in ihren Büchern geprägt. Ihr Herzensmenschen, das Wissen von der Abtragung der Schuld stammt nicht aus der göttlichen Quelle, sondern von eigenwilligen Seelen die sich über gleich ausgerichtete mittelale Menschen aus dem erdgebundenen Jenseits irreführend kundgetan haben, bedenkt dies bitte. Im erdgebundenen Jenseits gibt es viele verirrte gottgläubige Führerseelen, die religiös unwissende Gottgläubige mit falschen Belehrungen anspornen, sich zur Wiedergutmachung ihrer Schuld erneut zu inkarnieren. Wahrlich? So ein unbarmherziges und schmerzerfülltes Leben zur Abtragung eines Schuld- bzw. Gesetzesvergehens im menschlichen Körper, ist niemals der göttliche Wille für gottgläubige Seelen und Menschen gewesen. Vielleicht leuchtet das nun den herzlichen, gütigen und logisch denkenden Menschen ein. Wer stets bei einer Erkrankung oder einem schmerzlichen Erlebnis nach der Ursache bzw. seinem falschen Verhalten nach Hinweisen in bestimmten Büchern sucht, weil er glaubt, dass dies immer etwas mit ihm zu tun hat bzw. er gegen ein göttliches Gesetz verstoßen haben muss, der wird einmal von seiner falschen Programmierung der eigenen Schuld nicht mehr freikommen und kann psychisch krank werden. Er redet sich so lange die Schuld ein? bis seine Seele mit diesen falschen Speicherungen einmal so stark überdeckt ist, dass sie dies ebenso annimmt, und deswegen fallen dann beide in eine traurige Stimmung. Wenn Menschen dieses Wissen angenommen haben, dann weisen sie sich immer wieder bei einer misslichen Lebensphase oder Krankheit die Schuld zu. Dadurch speichern sie ständig in ihr menschliches und seelisches Bewusstsein viele traurige Gedanken und depressive Verstimmungen ein. Das könnte einmal so weit gehen, dass sie keinen Lebenswillen mehr aufbringen. Das heißt, sie leben dann durch die eigenen Schuldzuweisungen freudlos und ohne geistigen Antrieb. Doch tatsächlich haben ihre depressiven Stimmungen die Hinweise der unwissenden Bücherschreiber verursacht, die fast für jedes Krankheitssymptom oder schlechte Lebensphase eines Menschen die Ursache bzw. den Grund wissen und es noch ausführlich beschreiben. Bitte bedenkt, jede depressive Stimmung setzt sich im menschlichen Unterbewusstsein und in der Seele speichernd fest, sie beeinflusst das menschliche Oberbewusstsein negativ und verdunkelt zunehmend die Aurastrahlung des Menschen. Wahrlich, diese Welt der Fallwesen hat andere atomare Gesetze als im Himmelreich, und die Menschen leben Verhaltensweisen bzw. haben Wesenseigenschaften, die mit unseren Nichts gemeinsam haben. Die reinen himmlischen Wesen richten sich im Dualverbund herzlich gerne auf die ewigen ausgereiften Evolutionsgesetze aus, die sie heiter und lebensfroh stimmen, ohne schmerzliche Phasen erleben zu müssen, was aber traurigerweise oft Menschen und jenseitige lichtarme Seelen erleiden. Damit ihr es leichter habt, in das himmlische fröhliche und glückselige Leben zu kommen, Bietet euch der Gottesgeist in dieser Botschaft wieder viele kleine Hinweise zur geistigen Orientierung an. Dazu ist jedoch eure Bereitschaft zu einer positiven und weitsichtigeren Denk- und Lebensweise notwendig. Bitte stellt euch auf ein geistig weitsichtiges Denken um, dann werdet ihr die folgenden Schilderungen des Gottesgeistes besser erfassen können und euch vielleicht im Leben daran orientieren wollen. Geht bitte davon aus dass diese Welt von den Fallwesen nur für ihr vorübergehendes kurzes Leben im menschlichen Kleid geschaffen worden ist. Deshalb enthalten die menschlichen Gene nur für das Leben in der Feststofflichkeit, Materie, Funktionsspeicherungen bzw. Lebensprogramme, die aber mit den Lebensgesetzen der himmlischen Wesen in ihren feinstofflichen Welten des himmlischen Seins nichts gemeinsam haben bzw. in keiner Weise übereinstimmen. Aus diesem Grund ist es dem Gottesgeist nicht möglich, weder ins Bewusstsein eines Künders oder eines weltlich gut geschulten Menschen, tiefgründig und richtungsweisend die wirkliche Ursache einer Krankheit oder eines Schicksalsschlages zu übermitteln. Dieser Tatsache sollten sich die inneren Menschen bewusst werden. Wahrlich. Kein Mensch ist imstande, die Ursache von Krankheiten herauszufinden, weil ihm ein hohes Bewusstsein und der entsprechende Reinheitsgrad seiner Seele fehlt, um sich für das siebendimensional geistige Leben und für den kosmischen Weitblick öffnen zu können. Diese Eigenschaft besitzen nur die reinen himmlischen Wesen, doch sie werden vom universellen Liebegeist, Gott, noch um ein Vielfaches übertroffen weil er in jedem Atomteilchen selbst zugegen ist. Manche glauben auch, dass der Mensch über Träume vom Gottesgeist Hinweise für eine Krankheitsursache erhält. Doch das kann nicht sein, weil in der Erwachensphase das menschliche Bewusstsein einen göttlichen Hinweis niemals richtig einordnen bzw. verstehen kann. Zudem fließen beim Erwachen, in Bruchteilen von Sekunden, Viele Informationsdaten aus der Verarbeitung des Unterbewusstseins in die Gehirnzellen ein, die einen brauchbaren Hinweis des Gottesgeistes oder der Seele verfälschen und den Menschen durch falsche Annahmen fehlleiten würden. Darum befasst euch nicht mit Träumen, die aus der Verarbeitung des menschlichen Unterbewusstseins stammen über das was einmal der Mensch oder die Seele in diesem oder in früheren irdischen Einverleibungen oder in jenseitigen Welten erlebt hat, dazu gehören auch sämtliche Speicherungen von Gedanken, Worten und Gefühlen. Seelische Bilder können nachts beim schnellen Erwachen des Menschen kurz aufleuchten, weil die Seele mit den physischen Zellen verbunden ist und viele aufgenommene Speicherungen aus den Seelenpartikelhuellen sortiert und eventuell dem Gottesgeist zur Umwandlung übergibt, so sie sich schon auf die himmlische Rückkehr vorbereitet. Es kann auch vorkommen, dass aufdringliche Seelen den schlafenden Menschen in der Bildersprache beeinflussen wollen um eine Information loszuwerten, die aber meistens vom Menschen nicht verstanden wird, weil die Bilder zu undeutlich und ohne Aussagekraft in seinem Bewusstsein ankommen. Manche nächtliche Beeinflussung der erdgebundenen Seelen ist angsteinflössend. Wenn ihr damit konfrontiert werdet, dann geht sofort zum Gottesgeist im Herzensgebet und bittet ihn um Schutz und Hilfe. Danach gebt ihm die unschönen Bilder zur geistigen Umwandlung und befasst euch nicht mehr damit. Wahrlich, zur genauen Ursachenermittlung einer Krankheit oder eines Schicksalsereignisses fehlt dem Menschen das Wissen über die menschlichen und seelisch-kosmischen Zusammenhänge, die für ihn unsichtbar in dieser Welt und auch in den materiellen, teilmateriellen sowie feinstofflichen jenseitigen Fallwelten und im Himmelreich geschehen. Zudem wäre es für die präzise Ermittlung einer Ursache wesentlich zu wissen, wie die Energien im menschlichen Körper und auch in seiner innewohnenden Seele fließen und ein verknüpftes Netzwerk bilden, das viele energetische Steuer- und Schaltstationen besitzt, und durch unzählige Programmierungen und Funktionsmechanismen aufrechterhalten wird. Ihr Menschen des Liebegeistes, versucht euch vorzustellen, dass die Erde feststofflich und geistig ähnliche Funktionsmechanismen besitzt, wie sie euer Körper enthält. Sie ist ein lebendiges Wesen und benötigt zur Lebenserhaltung ebenso viele Funktionsorgane, jedoch nicht in der gleichen Art wie beim Menschen. Es sind unterirdische verschiedenartige Mineralkammern, die zum Beispiel mit Rohöl, Gas, Salz und Wasser gefüllt sind, und ihr Körper wird stets über bewegliche Wasseradern, ober- und unterirdische Flüsse, und Quellen mit Energien und Mineralien versorgt. Jede Mineralkammer ist im übertragenen Sinn ein Organ der Erde, das zur Aufrechterhaltung ihres Lebens und ihrer Gesundheit sehr wichtig ist bzw. eine wichtige Funktion ausübt. Bitte versucht euch geistig vorzustellen, die Erde ist von einem Energiemantel eingehüllt bzw. überzogen. Es ist das Magnetfeld, das vom Erdkern über die Pole bis einige Kilometer in die Atmosphäre hineinreicht. Das Magnetfeld der Erde ist mit sehr vielen ober- und unterirdischen kleinen magnetischen Pullungsbasen bzw. elektromagnetisch geladenen Energiestützpunkten ausgestattet, die über ein Netz von Energiebahnen mit den zwei Hauptpolen, Süd- und Nordpol verbunden sind. Der materielle Lebenskern der Erde der sich mittig im Erdinneren befindet, beliefert die beiden magnetisch fixierten Hauptpol, Nord- und Südpol, mit seinen Kräften, und diese wiederum leiten sie weiter, nach programmierter Festlegung der Energiemenge, an alle kleineren Magnetfeldbasen der Erde. Die beiden Hauptpol, Süd- und Nordpol, und die unzähligen energetischen Stützbasen haben und art die Aufgabe, die Erdkugel magnetisch in Balance und in der richtigen Drehrichtung zu halten und zudem jede Region der Erde mit Energien zu versorgen. Die Erde ist mit unzähligen feinen, elektromagnetischen Lichtimpulsbahnen vernetzt, die im Vergleich mit dem menschlichen Körper wie energieleitende Nervenbahnen funktionieren, die die Zellen versorgen. Werden auf der Oberfläche der Erde zum Beispiel viele Wolkenkratzer und Staudämme gebaut und im Erdinneren ihren Organen Gas, Rohöl, Kohle und Salz entnommen, dann findet dadurch nach und nach eine enorme Gewichtsverlagerung der Erdmaße statt und infolgedessen verschiebt sich langsam die magnetische Pullachse um einige Kilometer. Deshalb besteht die große Gefahr, dass die Erdkugel aus ihrer Balance kommt und ein Polsprung stattfinden kann. Das wäre grauenvoll für das irdische Leben. Die Menschen sollten sich der folgenden Tatsache bewusst sein: Wenn sie willkürlich in den Organismus der Erde eingreifen und ihre wichtigen Funktionsorgane schädigen oder zerstören und dadurch einzelne Magnetfeldpolungsbasen einschließlich Filler-Energielichtimpulsbahnen ausfallen, dann bedeutet das dass in den betroffenen Mineralienfördergebieten das Magnetfeld immer schwächer wird. Daraus resultiert, dass die Energieversorgung großflächiger Landstriche rapide abnimmt, da ihre noch intakten energetischen Stützpunkte Polungsbasen, mit dem Beschädigten oder Ausgefallenen verbunden waren, und nun nur noch wenige Energien speichern und an das Leben weitergeben können. Wenn dies auf dem Erdenrund zunehmend geschieht bzw. immer mehr Magnetfeldstützpunkte bzw. Energiebasen durch Zerstörung ihre Funktionen einstellen, dann vermindert sich im Erdinneren und auf der gesamten Erdoberfläche sowie in der Atmosphäre die Energie und die weitere Folge ist die Energieunterversorgung des gesamten irdischen Lebens. Die Erdatmosphäre besteht aus magnetisch wirkenden Elementaratomen und wird durch die Süd- und Nordpole, und auch über die Magnetfelstözpunkte mit Energien versorgt und hat und art die Aufgabe, alles irdische Leben mit Sauerstoff und gefilterten Sonnenstrahlen zu versorgen. Die Magnetstärke der irdischen Schwerkraft ist genau festgelegt und sorgt dafür, dass die Anziehungskraft vom Erdkern über die Pole noch in vielen Kilometern Höhe der Atmosphäre wirksam ist. Wie ihr daraus erkennen könnt, verfügt die Erde über ein ineinandergreifendes energetisches Netzwerk, in dem jedes Teilchen zur Aufrechterhaltung ihres Lebens und aller Lebewesen wichtig ist, die mit ihr verbunden sind und sich von ihren Gaben ernähren. Bekommt nun die Erdatmosphäre nicht mehr ausreichend Energie über das irdische Magnetfeld, die beiden Hauptpol und deren Energiestützpunkte, dann vermindert sich allmählich ihre vorprogrammierte Funktion und die Auflösung der Atmosphäre schreitet unaufhaltsam voran. In diesem Zustand befindet sie sich schon, und das wird noch schlimmere Folgen auf das irdische Leben haben, als es jetzt offensichtlich ist. Es ist besorgniserregend für das irdische Leben, dass nun die beiden Hauptpol, Süd- und Nordpol, immer weniger Energien vom materiellen Lebenskern aus dem Erdinneren erreichen können, weil auch durch die zunehmend abartige, niedrig schwingende Lebensweise der Menschen, die Schwingung im Erdlebenskern ständig abnimmt. In diesem geschwächten Zustand kann er nicht mehr ausreichende Energien vom höher schwingenden, feinstofflichen Erdlebenskern anziehen. Das bewirkt, dass die Erde immer mehr in einen katastrophalen Energiezustand kommt und zunehmend kränker wird. Der schlimme Gesamtzustand eurer Lebensernährerin hinterlässt heute schon gravierende Spuren im gesamten irdischen Funktionssystem und bei allen Lebewesen. Deshalb kommt es bereits vermehrt zur Unterversorgung allen ober- und unterirdischen Lebens. Vor allem die Menschen erhalten immer weniger umgewandelte Energien aus ihren Nahrungsmitteln und den Elementen. Wenn wiederholt ein anderer Energiestützpunkt des irdischen Magnetfeldes durch den Eingriff in die Natur bzw. beim Abbau von Bodenschätzen zerstört wird, dann fehlt damit wieder ein sehr wichtiger Energieüberträger für ein Landgebiet, aber auch dem gesamten irdischen Leben. Durch ober- und unterirdische verheerende Atomtests werden viele Energiebasen des irdischen Magnetfeldes entweder zerstört oder um viele Kilometer verlagert und die daraus resultierenden Folgen für das Leben in dieser Region sind verheerend. Ebenso haben Atomkraftwerke einen enorm negativen Einfluss auf das irdische Erdmagnetfeld bzw. seine Energiebasen und auch auf die elektromagnetischen Lichtbahnen denn sie strahlen mit starken magnetischen Impulskräften auf sie ein und stoppen teilweise oder ganz den Energiefluss der irdischen Magnetfelder. Dieses Wissen haben die Menschen nicht, weil sie die elektromagnetischen Kräfte aus der Atomkernspaltung sowie der magnetisch wirkenden Apparate und Maschinen verschiedener Bauart und Funktion in ihrer tatsächlichen Stärke und Reichweite nicht geistig schauen und messen können. Zudem wollen viele Verantwortliche von den unsichtbaren Auswirkungen nichts wissen, weil sie nur auf Profit ausgerichtet sind. Die schlimmen Folgen der Kernspaltung spricht der Gottesgeist jetzt erneut an, weil viele gottverbundene Menschen durch die Beeinflussung einiger Politiker und Wissenschaftler immer noch die Meinung vertreten, dass die Atomenergie zur Energiegewinnung die beste Lösung wäre. Doch sie ahnen nicht welche negative Wirkungen und schlimme Folgen diese auf die Mutter Erde und das irdische Leben hat. Ebenso ahnungslos sind die meisten Menschen von den negativen Auswirkungen der Funkimpulse bzw. Strahlen verschiedener Frequenz auf die irdischen Magnetfelder und den Gesundheitszustand der Erde und des Menschen. Sie unterschätzen die Gefahr, weil sie die Funkimpulse, die elektromagnetische Kräfte enthalten, nicht fühlen und schauen können. Deshalb können die nur auf Profit ausgerichteten Unternehmen, die stets neue Geräte und Apparate anbieten, den Menschen Märchen erzählen, dass nämlich ihre Produkte auf die Gesundheit des Menschen keine schädlichen Auswirkungen haben bzw. völlig harmlos sind. In Wirklichkeit schaden sie sich selbst. Denn die schädlichen Funkimpulse beeinflussen sehr stürmt das irdische Magnetfeld und zudem wird der Mensch ununterbrochen und immer stärker mit Funkimpulsen vieler Frequenzen förmlich durchsiebt. Das kann aber auf die Dauer nicht gut gehen. Vielleicht wachen die dafür verantwortlichen Menschen bald auf und beginnen umzudenken. Doch aus der himmlischen Sicht schaut dies momentan nicht so aus. Denn die Profitgier der Weltmächtigen ist stärker als sich der Vernunft zuzuwenden. Wer noch einen Funken himmlischer Herzlichkeit besitzt, der müsste zum Wohl allen irdischen Lebens das Nötige veranlassen, das letztlich auch ihm zur Gesunderhaltung und zum Wohl verhilft. Kommt es auf der Erde zur weiteren Funktionseinschränkung oder Zerstörung der Magnetfelder, dann wird die notwendige Energie- und Sauerstoffversorgung in der unteren Erdsphäre, im Berg und Flachland und im Meer dramatisch abnehmen und die Menschen und die Natur werden geschädigt. Wahrlich, wenn sich das gesamte Magnetfeld der Erde energetisch abschwächt, dann geraten die Magnetfelder auf allen Erdteilen allmählich aus dem Gleichgewicht und das bedeutet, dass sie ihre programmierten Aufgaben und Funktionen nicht mehr erfüllen können. Die verheerenden Folgen davon beobachtet ihr schon heute mit Besorgnis. Schwere Unwetter bzw. extreme Wetterlagen nehmen zu, weil warme und kalte Wetterzonen, die von den Magnetfeldern im Zusammenspiel mit der Sonne und den Gestirnen auf bestimmten Land- oder Meergebieten gesteuert und gehalten werden, nun unvorhergesehen aus ihrer Bahn ausbrechen und mit voller Wucht aufeinander prallen und verheerende Schäden anrichten. Da der Mensch über ein ähnliches Lebenssystem verfügt wie die Erde und viele gleich funktionierende Mechanismen besitzt und ebenso ständig mit den irdischen Magnetfeldern in Verbindung steht, hängt sein Leben davon ab, wie es Mutter Erde ergeht. Dieser Tatsache sind sich leider nur wenige Menschen bewusst denn sonst würden sie alles ihnen Mögliche tun, um Mutter Erde gesund zu erhalten. Das geschieht aber nur von wenigen, und aus der Sicht des Gottesgeistes sind die derzeitigen Hilfsmaßnahmen zur Errettung der Erde nur kleine Tröpfchen, die auf einen heißen Stein fallen und wieder verdampfen. Die Reichen dieser Welt hätten es in der Hand, mit ihrem materiellen Überfluss groß angelegte Maßnahmen zu starten, damit Mutter Erde wieder gesund werden kann. Doch die meisten schauen gleichgültig und gefühllos weg, als wenn sie der schlimme Krankheitszustand der Erde nichts angehen würde. Stattdessen interessieren sie sich lieber für die große Menge an Bodenschätzen, die sie aus dem Erdinneren zutage fördern wollen, um immense Gewinne zu machen. Für die Menschen und alles irdische Leben wird es zunehmend dramatisch, wenn das Erdmagnetfeld noch weiter abnimmt. Diese beunruhigende und besorgniserregende Feststellung haben schon manche Geophysiker gemacht und haben sich deswegen hilfesuchend an dafür offene Medien gewandt, doch die meisten Menschen ignorieren den kranken Zustand der Erde nach wie vor, weil sie gleichgültig und egoistisch leben. Wieder andere lassen sich stets durch interessante Weltereignisse ablenken, und deshalb ist es ihnen nicht möglich die irdische Realität und Gefahr richtig einzuschätzen. Es gibt auch Menschen die jede Katastrophe auf der Erde verharmlosen, weil sie meinen, es gab schon immer Zeiten, wo fürchterliche Katastrophen stattgefunden haben und trotz allem existiert der Mensch noch. Sie sind der Meinung, gewaltige Naturkatastrophen seien natürliche Erscheinungen und würden zum irdischen Leben dazugehören. Der Mensch könne diese nicht verhindern da Gott diese Welt so erschuf und alles irdische und kosmische Leben seinem Willen und seiner Macht unterstellt wäre. Viele gottverbundene Menschen hören von den Warnungen einiger aufrichtiger Wissenschaftler, dass der Mensch endlich mit der Ausbeutung der Bodenschätze aufhören sollte. Doch sie wehren dies sofort ab, mit der Begründung, Gott hat die Erde für die Menschen geschaffen und mit Bodenschätzen ausgestattet. Warum sollten sie diese nicht beliebig abbauen und zur Sicherung ihrer Lebensexistenz und zu ihrem Wohlstand einsetzen? Doch diese Menschen sind durch bewusste Irreführung der mächtigen Fallwesen schon lange ahnungslos und werden in Unwissenheit gehalten, dass nämlich diese feststoffliche Welt nicht aus der Schaffung Gottes stammt, sondern von den tief gefallenen, einst reinen himmlischen Wesen die damals noch ein großes schöpferisches Wissen aus dem himmlischen Leben hatten. Wahrlich, sie haben diese Welt als Basis zur Zerstörung und Auflösung der universellen Schöpfung gewollt, um sich danach, nach ihren Vorstellungen eine Neuschöpfung ermöglichen zu können. Ihre Absicht vor vielen kosmischen Äonen war es, in einer völlig anderen Atomstruktur zu leben. Das heißt, Sie wollten durch die Neuprogrammierung der kosmischen Atome ihren Wunschwelten ein neues Aussehen verleihen, worin Wesen mit anderer Wesensform und Art leben sollten, anders als die himmlischen Wesen. Doch ihr Vorhaben ist durch Jesus Christus und viele himmlische Getreue verhindert worden. Davon berichtete der Gottesgeist schon mehrmals über den Künder, deshalb geht er nicht weiter auf dieses Thema ein. Den hellhörigen Menschen mit seelisch geöffneten Herzen bietet der Gottesgeist noch eine Schilderung aus dem Tierreich an. Er berichtet nun, was den Tieren passiert, wenn sie mit zerstörten Magnetfeldbahnen in Berührung kommen. Vielleicht habt ihr schon bewusst beobachtet, dass die Tiere sehr feinfühlige Sinne haben. Sie orientieren sich hauptsächlich an den Magnetfeldern der Erde. Kleinere und auch größere Tiere orientieren sich zur Wegweisung an den auf der Bodenoberfläche befindlichen energetischen Verbindungskanälen des irdischen Magnetfeldes. Diese sind auf der Erde wie ein Spinnennetz angeordnet und leuchten herrlich in unterschiedlichen Farben. Die energetischen Verbindungskanäle sind farblich so gekennzeichnet, dass sich von einer Energiebase zur anderen – die Strecke kann mehrere Kilometer betragen – die Farbstrahlung ändert, damit sich die Tiere besser orientieren können und so ihren Standort bzw. ihre kleinen Behausungen wiederfinden. Die Bodentiere nutzen diese als Wege, weil sie auf ihnen energetisch aufgeladen werden und sich darauf gut zurechtfinden. Doch in dieser irdischen Zeit können sie nur noch wenige Energien von den Verbindungskanälen der Magnetfelder aufnehmen, weil das Erdelement an der Oberfläche, durch die Verunreinigung mit chemischen Substanzen und durch pulsierende Strahlungen, die sich auf der Erdoberfläche festgesetzt haben, nur noch über geringe Kräfte verfügt. Wenn wieder einmal ein energetischer Verbindungskanal des irdischen Magnetfeldes durch den Eingriff des Menschen ausfällt, dann wandern die Tiere orientierungslos in der Landschaft herum und suchen ihn, doch vergeblich. Sie können es in ihrem noch unausgereiften Bewusstsein nicht fassen, warum er nicht mehr vorhanden ist. Sie suchen dann nach einem anderen energetischen Verbindungskanal, darum verlagert immer öfter eine Tierherde ihren sonst gewohnten und geliebten Lebensstandort bzw. Stammplatz in der Natur. Kleine und größere Zugvögel die sich immer wieder zu einer bestimmten Jahreszeit sammeln und aufmachen um in eine wärmere Erdregion zu wechseln, wo sie ausreichend Nahrung finden können, orientieren sich an den höher gelegenen energetischen Verbindungskanälen der irdischen Magnetfelder, die ebenfalls von Base zu Base farbige magnetische Kräfte enthalten und dadurch den Flug der Tiere wesentlich erleichtern. Bevor sich Zugvögel auf ihre weite Reise über viele Kilometer Entfernung begeben, suchen sie im großen Schwarm den Standort auf, an dem die magnetische Verbindung zu ihrem Zielort beginnt. Diese erkennen sie an einer bestimmten Leuchtfarbe und dort steigen sie auf. Jede Vogelart fliegt zum Zielort eines Erdteils in der für sie vorbestimmten Höhe, dort wo ihre magnetischen, farbig leuchtenden Bahnen vorhanden sind. Sie wissen genau, wenn ein Verbindungskanal nach vielen Flugkilometern endet, dass wieder eine energetische Basisstation kommt. Von dieser müssen Sie sich wieder auf eine andere Leuchtfarbe des Verbindungskanals umorientieren. Über Ihre vererbten Genspeicherungen wissen Sie, welche Leuchtfarbe eines Verbindungskanals Sie benutzen müssen, um genau am Zielort anzukommen. Doch in den letzten Jahren erlebten Sie wiederholt dass ihnen auf ihrem Flug die bekannten Verbindungskanäle zur Orientierung fehlen. Sie wissen dann nicht mehr weiter und landen notgedrungen in einem Landgebiet oder Erdteil, in dem sie sich nicht auskennen und nur wenig Nahrung finden. Viele sind dann nicht mehr imstande weiter zu fliegen, weil sie dafür zu schwach sind und müssen qualvoll verenden. Die übrigen, etwas kräftigeren Zugvögel versuchen ihr Glück und suchen verzweifelt nach den ihnen bekannten Verbindungskanälen. Doch viele von ihnen verenden durch Erschöpfung, weil sie beim Weiterflug nur noch auf ihre eigenen Kräfte angewiesen waren, die sie aber normalerweise nicht benötigt hätten, weil sie in der Strömung eines magnetischen Verbindungskanals reichlich mit Energien versorgt werden, die vom irdischen Magnetfeld der Erde ausgehen. Vielleicht stellt ihr euch die Frage, wie wissen die Zugvögel, wann ihre Zeit gekommen ist, um sich zu einer weiten Flugreise aufzumachen? Nun, die Zugvögel besitzen ein feines Gespür und orientieren sich an den Luft- bzw. Wetterströmungen, die auch magnetische Kräfte enthalten und in einer bestimmten Farbe leuchten. Sehen sie eine bestimmte Farbe einer Wetterzone länger leuchten, dann ist ihre Zeit gekommen, um sich auf die lange Flugreise vorzubereiten. Sie sammeln noch kurz vor dem Abflug Energievorräte im Körper bzw. nehmen mehr als sonst Futter von Bäumen, dem Feld und den Wiesen auf und speichern in sich größere Wassermengen. Doch in eurer irdischen Zeit sind die Stabilisationsbasen der Magnetfelder, die für ein beständiges Wetter zuständig sind, sehr gestört oder bereits zerstört. Zum Beispiel durch gepulste hochfrequente Funkstrahlen oder durch giftige Chemikalien. Deshalb ist es für die Tiere bzw. Zugvögel schwer zu erkennen, ob nun ihre Abreisezeit in warme Erdteile gekommen ist. Wenn ihre Wetterzonenfarbe, an der sie sich zu einer bestimmten Jahreszeit immer orientieren, nicht rechtzeitig aufleuchtet bzw. zu erkennen ist, werden manche Vogelscharen von einer unerwartet aufkommenden Kaltfront überrascht und viele verenden dabei. Wie ihr aus der Schilderung des Gottesgeistes erkennen konntet, leben die Menschen in einer sehr bedrohlichen Zeit, die sie durch ihre falsche Verhaltensweise gegenüber der Natur, ihren Mitmenschen und letztlich sich selbst gegenüber geschaffen haben. Das ist sehr tragisch und wirkt sich sehr leidvoll für das gesamte irdische Leben aus. Von den gestörten oder vollkommen zerstörten Magnetfeldern sind auch die Meerestiere stark betroffen, da sie ihre genetisch vorgegebenen Bahnen unter Wasser schwimmen und sich an den farbig leuchtenden, magnetischen Verbindungskanälen orientieren. Wenn ein Kanal ausfällt, dann sind sie ratlos und wissen nicht weiter. Immer öfter kommen verschiedene Fisch- bzw. Säugetierarten um an den Felsküsten oder Stranden durch starke Meeresströmungen in ein seichtes Wasser, aus dem sie sich kaum noch befreien können, weil ihre Leiber dafür zu schwer sind. Auch viele kleinere Fischschwärme kommen aus ihren vorgesehenen Unterwasserbahnen und verirren sich weil die Magnetfelder bzw. Basen und ihre Verbindungen schon in vielen Bereichen des Meeres durch atomare Unterwassertests und andere Eingriffe des Menschen am Meeresgrund zerstört worden sind. Deshalb können sich die Meeresströmungen, in denen die Fische zu neuen Futtergebieten gezogen werden, nicht in den vorbestimmten Unterwassergebieten halten und strömen in Bereiche, wohin sie niemals gehören weil dort zum Beispiel durch die starke Sonneneinstrahlung eine ganz andere Wassertemperatur vorhanden ist. Das heißt, dass das Wasser dort in seiner Beschaffenheit nicht zum Leben bestimmter Fischarten geeignet ist und deshalb die mitgetriebenen kleinen Fischwärme qualvoll verenden oder von großen Fisch- bzw. Säugetieren oder von dort ansässigen Fischern abgefangen werden und vorzeitig ihr Leben verlieren. Wer von euch noch weitere Hinweise zur Situation der Erde benötigt, weil er noch glaubt, alles was in der Natur geschieht sei normal, der hat wahrlich noch kein feinfühliges Bewusstsein erschlossen. Er benötigt wohl noch viele furchtbare äußere Beweise zur Einsicht bzw. zum weitsichtigen Umdenken. Doch ob er diese Bewusstseinsreife noch erlangen kann, das ist aus der himmlischen Sicht sehr fraglich. Denn beim momentanen Zustand der Erde ist jeden Augenblick damit zu rechnen, dass es mit dem irdischen Leben vorbei ist. Das ist keine Panikmacherei des Gottesgeistes, sondern eine Tatsache, die die Menschen nicht wahrhaben wollen, weil sie geblendet von den vielen äußeren Anziehungen leben, die nicht zulassen, den Krankheitszustand der Erde tiefgründig zu erfassen. Das ist einmal so bei den ruhelosen Menschen die sich keine Zeit nehmen oder keine haben, weil sie zu viele Dinge auf einmal am Tag erledigen wollen oder müssen, anstatt einmal umsichtiger und ernsthafter ihre eigene Lebenssituation zu betrachten. Der Gottesgeist erklärt euch, weshalb er den Tieren bei ihrer Orientierungslosigkeit in der Luft oder im Meer nur wenig helfen kann. Die Tiere sind durch die niedrige Schwingung der irdischen feststofflichen Elemente schon so weit im Bewusstsein gefallen, dass sie kaum noch die himmlischen Wesen oder die Naturwesen schauen können. Ihnen war dies noch vor einigen Jahren möglich, doch durch die immer niedriger werdende Lebensschwingung der Menschen sind sie schon so weit in ihrem Bewusstsein gefallen, dass sie keine feinstofflichen Wesen mehr schauen können. Wahrlich, ihre Zellen schwingen inzwischen so niedrig? dass es ihnen nicht mehr möglich ist, die hohe Lichtschwingung und Impulse der himmlischen Wesen wahrzunehmen, geschweige denn sie zu schauen. Diese Katastrophe im Tierreich ist auf die willkürlichen Eingriffe der uneinsichtigen, zerstörerischen und ausbeuterischen Menschen zurückzuführen, die keine herzlichen Empfindungen mehr für die Natur bzw. die Tiere haben. Dieses tragische Schicksal erleiden nun die Tiere in der Luft und im Wasser und der Gottesgeist kann ihnen nicht beistehen, weil sie durch die irdischen Umstände für ihn unerreichbar wurden. Das sollte die gottverbundenen Menschen aufrütteln, denn es sind nicht wenige unter ihnen, die noch die Ausbeutung der Erde befürworten oder selbst dabei sind. Wahrlich. Einmal werden sie im Jenseits alle ihre unschönen Werke gegen das irdische Leben schauen und vielleicht dann zur Einsicht kommen. Das hofft für sie so sehr der himmlische Liebegeist aus dem universellen Herzen. Wahrlich, die Elemente und Magnetfelder der Erde weisen heute einen Zustand auf, der, aus der himmlischen Sicht, sehr bedrohlich für das gesamte irdische Leben ist. Doch der Gottesgeist möchte bei den Menschen keine Panikstimmung verursachen, deshalb beschränkt er sich mit detaillierten Aussagen über die besorgniserregende irdische Situation. In dieser Botschaft möchte er den inneren Menschen Wegweisungen anbieten, die ihnen nützlich sind, einen größeren Überblick für das menschliche und geistige Leben zu erhalten. Dadurch wäre es ihnen möglich, die Ungereimtheiten in dieser Welt besser zu erkennen um sich von ihnen dann schneller zu distanzieren bzw. davor schützen zu können. Wie der Gottesgeist kurz vorher erwähnte, besitzt der Mensch auch ein Magnetfeld aus vielen magnetischen Energiebasen, ähnlich wie es die Erde hat. Die beiden Hauptpol im Kopf- und Fußbereich und die mit ihnen überpulsierende, Elektromagnetische Lichtbahnen verbundenen vielen Energiebasen stützen mit ihren Mechanismen den menschlichen Energiehaushalt und tragen zu einem beträchtlichen Teil dazu bei, dass der menschliche Körper gesund und vital bleibt bzw. sich wohl fühlt. Das gesamte Magnetfeld des Menschen bildet seine Aura. Sie hüllt mit einem farbenprächtigen und funkelnd den Strahlenkranz seinen Körper ein. Doch wenn das menschliche Magnetfeld bzw. die beiden Hauptpool mit den energiebasen und Lichtbahnen, in denen elektromagnetisch geladene Teilchen fließen, gestört sind oder stark beschädigt wurden, zum Beispiel durch eine Überdosis von Röntgenstrahlen, übermäßige UV-Strahlung der Sonne, durch Solarien oder die Kernspaltung, dann kann dies zu Unwohlsein. Energiedefizit oder zu schleichenden und später zu schweren Erkrankungen mehrerer Organe führen. Das hat dann wirklich nichts mit einer selbstverschuldeten Ursache zu tun, wie dies fälschlich manche Ursachenanalytiker noch glauben. Die magnetische Energieaura bzw. das Magnetfeld des Menschen erfüllt noch andere Funktionen, die euch der Gottesgeist nun zusammenfasst und genauer erklärt, damit ihr besser versteht dass es von vielen Faktoren abhängt, ob der Mensch gesund oder krank ist. Und, damit ihr nicht fälschlich glaubt oder euch in Schuldgefühle hineinsteigert, dieses oder jenes könnte mit eurer Erkrankung oder einem schmerzlichen Ereignis zu tun haben. Wie ihr schon wisst, besitzt der Mensch nicht nur ein großes Energiebeförderungssystem, das Kräfte von den Genbasen über feine Nervenstränge zur Zellversorgung transportiert sondern auch ein Magnetfeld, das die unzähligen Zellen zusammenhält und zudem verfügt er noch über ein Energienetzwerk feinstofflicher Art. Über seine einverleibte Seele erhält der menschliche Körper die kosmischen Energien. Dieser überträgt sie ihm über Lichtfäden aus ihren sieben rotierenden geistigen Zentren feinstofflicher Art – es sind farbenprächtige, rotierende Rädchen entlang der Wirbelsäule. Diese Energien fließen zur Lebenserhaltung über elektromagnetisch geladene Verbindungsatome, zwischen Seele und Mensch geschaltet, an zugeordnete Körperregionen und die daran angeschlossenen Organe bzw. Zellen. Die Menge der Energiezufuhr von der Seele erfolgt nach dem Bewusstseinsstand und den in ihr vorrätigen Energien.